To make life better in our cities, we need to innovate technologies. Technologies that come to use when it's hard to see the bigger picture. Bei Parkier entwickeln wir innovative IoT-Lösungen für die effizientere Nutzung von Parkraum. Das Kernprodukt ist dabei der Energieautarke Parkplatzsensor. With the help of our sensors, we can detect the perfect parking spot of every driver to save them time and energy. Für die Stadt und Unternehmen und jeden einzelnen Parkplatzbetreiber bietet unsere Technologie die Möglichkeit mehr Effizienz und weniger park Parkplatzsuchverkehr auf seine Parkplätze zu bekommen. The sensor is installed and ready to go in just a few steps. Der Sensor erzeugt immer wieder für sich selbst die benötigte Energie. Our innovative Energy Harvesting Technology allows the sensor to operate without any need of external power. The pressure produced by the car driving over the sensor transforms into energy. Anstatt die Sensoren alle zwei oder drei Jahre austauschen und warten zu müssen, kommt unser System über 25 Jahre ohne Wartung aus. The data collected by the sensors can be implemented via an API to any App, Navigation System or Parking Guide System. Unsere Sensorik kann ganz klar unterscheiden zwischen Autos und Fußgängern oder Fahrradfahren. We customize each System to fit your location and your needs. Parkier steht für nachhaltige, effiziente und innovative Technologie. Ein Vertrag, ist für uns ein Versprechen. Park hier! Arrive smoothly!